Hey Leute, willkommen bei Mafla Gaming zu so Let's Play r ah, Hier seht ihr eine station x und Ne, das ist nur eins vs. Eins das ist 3. drei. Einer ist AFK. Mein Beileid. Und and it's gone. And it's motherfucking gone. Operation okay. Failure! Return to Main Guck mal so voll aufs Maul, es 3-0 für die Gegner. Aber egal, jetzt bin ja ich rein jetzt, jetzt geht's wieder bergauf. Ich tot tot tot da. Weil ich's kann. Ey, lass mich echt hier einfach durch. Boah, wird das ein Messer killen? Wird das ein Messer killen? Wird ein Messer killen? Das ist ein Peace. Rest in Peace! Rest Operation in Peace! Success. Return to main base. Your efforts are Rest in motherfucking Peace! <lacht> Die Arme wird gemessert ey! Shit! Ähm, oh ich werde direkt angeflistert, noob noob! Da will wir einer meine einer Aufnahme zerstören! Oh, dann zwei! Ich hab nur einen erwartet, naja, wenigstens habe ich den nicht geholt. Mein Messerkill war mir ist total wert. So. Oh. Failure. von 0 Null Komma Null nur auf den Weg. Oh. oh Gott, das war schrecklich. dieser Linz, der hier holt das alles wieder rein das übernimmt das ist ja nicht oder auch nicht der gerechtliche Pussy Puss Puss Puss Pussy da ist noch einer Oh, doch noch scheiß Scheißpistole draus. so wann du? Ja, der ist im Office. Office. Was? Was? Erst ja, so mein Mate ihn nicht. Dagegen der der hört mein Mate auch nicht. Oh mein Gott, das war ein... Dies zu dem Ein Desaster. Oh, da ist einer. Halt. Dieser Smoke geht mir auf die Eier. Oh, hinter uns. Hinter uns. Oh, und vor uns, oh mein Gott. Ich hätte den holen müssen, damit ich den hinten vielleicht geholt hätte. Weil ich Nobray natürlich rausspringe springe im richtigen Moment, wo ich gerade realisiert, dass er hinter mir ist. Ich eigentlich nicht, so was von tot. So was von tot. So was von so. so was von tot. Ich hoffe mal, die werfen diesmal keine Smoke dahin. Damit ich hier auch schön durchpushen kann. beziehungsweise nur einen mir ein kann. Ach, die wollen mich doch verarschen dem wohl spaß hier dieses smoke da ist einer drinnen da ist einer drinnen da ist einer drin, ist einer drin. Ist einer drin. Und doch nicht vorbei vorbeigelaufen Oh, oh, sie kommen, sie kommen. Charge Oh mein, Gott. oh mein Gott. Operation Success! We return to Main Base! Your efforts are commended. Hey, direkt, hey, direkt hey, hey, hey, hey, hey, ich warum hey, hey, hey, hey, hey, Ich, ich anstatt hey, Richtiger Brainfehler, richtiger Brainleg nennt man das. Richtige No-Brain-Aktion. Aktion. Aktion. So ein Es Espan. Es äh, span oh mein Gott. Laber ich da wieder? bitte das Kokain reduzieren? Auf jeden Fall das Kokain reduzieren. Oh oh oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Warum pistet er eigentlich? Warum pistet er jetzt? Warum? Warum geht er mit seiner scheißpistole Warum geht er mit seiner Scheißpistole? Auf dem Typen, der voll voll ist. Voll voll, Alter. Voll voll dann. Ich höre. macht doch keinen Schritt. ob um, wir die Wahrheit gesagt haben wenn werden wir gleich erfahren Enemy troops eliminated. Oh, direkt, direkt, get, wrecked. get, wrecked. get wrecked. return to main base. <lacht> <lacht> easy oder wo laufe ich denn da ja, ich teste mal was anderes aus Das, ist ein oh, das ist noch, das Oh mein Gott, warum scopen ist auf einmal überall alle? Ja, gut, das ist das erste Mal, dass ich dahin gehe. Ich weiß gar nicht, ob die davor auch haben. Ich sag, ich sag einfach auf einmal alle die Logik habe ich mal wieder gefressen heute. Gut, gut, gut. Hört ihr nicht? Oh mein Gott, der Reload ist, Hört ihr nicht? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein, Gott. oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein! Oh mein Gott! Die hören ihn alle nicht. Die hören den alle nicht. Das juckt die einfach alle nicht. Das juckt die einfach kein. Den scheiß egal. Oh mein Gott, der war ja auch gefickt. Die werden alle gefickt, gefickt, gefickt, gefickt. gefickt. Dieser Kent -Card ist auf Ficker Modus macht er noch einen vierten oder fünften gleich mitgesehen oh da da warte, Gegner. ja ja ja nein ja ja ja ja, ja. Nein, nein nein ja ja Enemy troops eliminated ach der ist, oh dann doch success. nicht oh, was für Arbeit lava stummer hast du überhaupt gelernt What? Wieso, wieso pusht der denn da? Wer macht das, Mann? Scheiß Public Random Scheiße. Wann habe ich das letzte Mal gesehen, dass da ein Wichser gepusht ist? Wann? Wann? He's like one. But no, it's two. Oh, get wrecked. Direkt, direkt. Charge set. Unten, unten. Oh mein Gott. Oben, oben, oben. Recht, oh, Recht, holt ihn, der holt ihn, der holt ihn. Roger. Enemy troops eliminated. das. Äh, ich war dir Bruder. Er noch nochmal pushen. Ich nicht. No, hier ist einfach keiner. Ah, warum springe ich? Oh mein Gott, mein verfickte Maus. Ja, nicht meine Maus, mein Tastatur. Das war's mit heute Folge ist die Folge. Feind ich hoffe euch gefallen, wir auf deinen Leiten abonnieren. Ciao, bis zum nächsten Mal.